Hallo, die Losung für den 21.12.2020. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. An Weihnachten wird der Unterschied zwischen Wort und Tat ja besonders spürbar, wenn Christinnen weltweit die Geschichte der Geburt Jesu erzählen. Hörten die Menschen bislang nur die Worte Gottes, so liegt er mit der Geburt Jesu nun als Mensch vor ihnen. Und damit wird Gott mit allen Sinnen erfahrbar und im wahrsten Sinne des Wortes wahrhaftig. Aber mal ganz ehrlich, wie halten Sie es denn mit den Geschichten? Ich denke, dass unsere Geschichten die Vorstellungen prägen, die wir von uns, von unseren Mitmenschen und der Welt im Allgemeinen haben. Das, was wir oft hören, halten wir für wahr und wir handeln danach. Deshalb lohnt es sich, achtsam damit zu sein, welche Geschichten wir erzählen und welche wir zu hören bekommen. Zum Beispiel über Afrika. Afrika ist übrigens ein Kontinent. Oft sprechen wir über diesen Kontinent, aber als wäre es ein Land. Dabei sind es 55 unabhängige Staaten. Es ist erstaunlich, dass wir tagtäglich vor allem eine Art Geschichte über Afrika zu hören bekommen, nämlich die eines problematischen Kontinentes. Armut, Hunger, Dürre, Krankheiten, Kriege. Ich habe gerade übrigens was ganz Spannendes gelesen. Hast du Lust auf ein kleines Quiz? Mhm. Okay, ich stelle dir eine Frage und du antwortest ganz spontan. Okay. Wo stand die längste Mauer der Welt? In China. In Nigeria. Die Mauer von Benin City war bis zu ihrer Zerstörung durch die Briten im Jahr 1897 die längste Mauer der Welt. Weiter geht es mit der nächsten Frage. Ähm, die ist sogar ziemlich aktuell. Stimmt es, dass die Länder Europas 2018 mehr geflüchtete und vertriebene Menschen aufgenommen haben als die Länder Afrikas? Ja, ich denke schon. Also ich meine, dass ich das gelesen habe und die Leute unterhalten sich ja auch darüber. Hm? Die Antwort ist nein. Afrikanische Länder nahmen 2018 mehr als doppelt so viele Menschen auf wie Europa. Krass. Also das sind Wahrheiten über Afrika, die ich bislang noch nicht gehört habe. Ja, wir sollten vielleicht öfter genauer hinhören und nicht nur die eine Geschichte hören wollen. In jedem Land dieser Erde leben Menschen, die mutig sind, innovativ, stark und klug. Ihre Geschichten sollten wir viel öfter erzählen und nicht nur an Weihnachten. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.